Grüezi miteinander, ich bin der Damian Müller und Präsident der Dampferfreunde Vierwaldstättersee. Auf unserem Vierwaldstättersee fahren noch fünf Dampfschiffe. Unser Flaggschiff, die Stadt Luzern, feiert in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag. Während diesen 90 Jahren sind nicht nur Bundesräte, sondern auch Hirscharen von Touristen und Einheimischen mitgefahren. Sogar Queen Elizabeth, ist auf dem Dampfschiff Stadt Luzern gewesen. Jetzt ist es Zeit, dass wir Volldampf für die Stadt Luzern sammeln. Denn es muss nicht nur der Restaurationsteil, sondern auch der Queen und vor allem alles, was unter Deck ist, saniert werden. Rund 13 Millionen Franken kostet die Generalsanierung und mehr von der Vierwald Vierwaldstättersee werden 4 Millionen dazu einsteuern. Möchtet auch Sie mit bei unserer Crowdfunding-Aktion auf lokalhelden.ch. Sie unterstützen mit unserer ersten Sammelaktion, die 1 Million Franken bringen soll, direkt ins Dampfschiff Stadt Luzern, damit wir Sie für die nächsten Generationen fit machen. Es wartet spannende Merci's aus Gegenleistung für Ihre Spende auf Sie. Sei es eine Praline-Schachtel der Stadt Luzern, eine gratis Mitgliedschaft für ein Jahr von der Dampenfreunden hier den Und mit einem bisschen Glück gehören Sie von allen Spendern zu einer von diesen Gewinnerinnen oder Gewinner, die bei der ersten Fahrt, wenn unser Flaggschiff wieder auf Hochglanz poliert ist, darf mitfahren. Danke für Ihre Unterstützung.